mich schon einmal so gesehen eine firma meinte wir haben neue produkte wir schicken ihnen die gerne zu <lacht> zack also ich habe komplett auf das zeugs reagiert und das war definitiv nichts für mich also ich habe richtig so einen ausschlag hier gekriegt so richtig so fette pickel krass also das habe ich jetzt nicht erwartet so es ist jetzt relativ früh ist es auch schon wach an einem Sonntag und alle schlafen noch, außer wir beiden, und ich werde jetzt Tee aufsetzen. Ja, und dafür muss ich den alten Tee natürlich erstmal wegschütten. Und dann kommen hier neue Teebeutel rein, fünf Stück, und dann wird es wieder mit Wasser aufgegossen heißen und dann darf es ein bisschen ziehen. Ich nehme übrigens an einem Abnehmenprogramm teil, ich zeige euch gleich auch nochmal meinen Motivationskalender und das heißt, ich habe jetzt die nächsten drei Tage ähm, Flüssigernährung. Das wird ein bisschen schwierig, deswegen heute haben wir Sonntag und gerade auf dem Sonntag, wo man immer so frühstücken geht und so weiter, habe ich jetzt ähm, ja, ein Drink aus Bananen, Apfel, Kakao, Milch, Chia, Kokossaft und Spirulina. Genau, und dann nach zwei, drei Stunden, ich glaube, zwei Stunden kommt dann der nächste Trink und das jetzt über die nächsten drei Tage. Ähm, es ist eigentlich gut auszuhalten, aber manchmal möchte man auch einfach mal was Festes haben. Und ich zeige euch jetzt mal den aktuellen Stand von meinem Gewicht. Wir erinnern uns, ich wog nach der Geburt von Zahle 97 Kilo. Genau, ich habe mich am 18. jetzt hier einmal gewogen und hier wog ich 77,7 August 18. Genau, also ihr seht, es hat schon sich ein bisschen was getan, ein bisschen mehr. Und wenn wir dann hier nochmal zurückblicken, so zum Beispiel in den April. Ich hatte eine, eine lange Zeit echt Stillstand. Ich glaube, der Stillstand war von so drei Monaten. Und es hat sich erst langsam ein bisschen was getan, aber es hat sich was getan und das ist die Hauptsache. Schaut mal Juni. Juli. Bei mir habe ich das Gefühl, ich nehme immer nur ein Kilo pro Monat ab. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das langfristigere Abnehmen, wenn man langsam abnimmt und nicht so jetzt 20 Kilo in zwei Monaten. Ich glaube, ja, so ganz schnell wieder drauf, Julio effekt Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich zeige euch nachher mein Körperbild im Spiel. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Ich habe hier noch einen Frittiertopf, den habe ich jetzt frittiert habe, was willst du denn da mitmachen? I tell you. Ich habe hier noch einige Kartoffeln und bei uns ist es eigentlich sehr üblich, dass wir auch gerne ja. Pommes und Kartoffelchips zum Frühstück essen und die bereite ich jetzt vor. Ich hatte mir mal vor 100 Jahren den Nicer Dicer gekauft und der hat halt so einen Aufsatz und mit dem funktioniert das sehr gut. Das heißt, ich ähm, schäle gleich die Kartoffeln und dann gehe ich hier einmal so und dann werden das sozusagen dünne Kartoffelchips. Ich hier eigentlich noch so ein Schutzteil, womit man das besser greifen kann, aber wo das jetzt ist, weiß ich nicht mehr. So sehen die dann aus und jetzt kommt ihr einfach in das Frittierfett. Dann habt ihr echt geile Chips. Hm. So, dann hatte ich mir gestern noch Honig neu geholt. Unsere war alle, der ist von B&U. Den fülle ich dann hier einmal rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Paste. Und natürlich ähm, die anderen Vorrichtungen hier, so Käse. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich fertig bin. So, und das sind dann hier die Kartoffelchips. Gartet. Mhm. So sieht mein Tisch jetzt fertig aus. Wir haben hier einmal Eierbrot natürlich, Käse, bla bla bla. Käse, Käse. Das ist so eine Art Tomatenaufstrich, Olivenaufstrich, Oliven in Mais eingelegt, Frischkäse, Tomaten, die Chips, Honig, äh, Marmelade, äh, Milchhonig, nee, Milch, Marmelade. Die Chips! Genau. Also im Großen und Ganzen so sieht das so ein, ein typisch türkisches Frühstück aus. Ich hatte hier noch ein bisschen Fisch über. Ich mache mir gerade Gedanken, ob die Kreten da nicht irgendwas machen sollten, oh Gott. Aber sie isst es auf jeden Fall. Es Ist nicht unsere Katze, es ist eine Katze, die hier immer rumspürt, Aber die kommt sehr gerne immer zu uns. Ob dass sie heute Nacht dort waren, da war. Ja. Was? ja, ich komme nicht dazu, euch die Mathe zu erkennen, mache ich dann nachher. Ich spiele hier nämlich gerade mit Hamza ein äh, Autospiel. <lacht> Abduschen. Abwaschen. Ja. Ach so ja, Rolle. Ich habe ein neues Wassermalbuch gekauft. So kann sie jetzt wenigstens nicht mehr überall alles vollmalen und denkt trotzdem, dass sie es ausmalt. <lacht> ah, ich bin so schlau. Ja, mal, mal, mein Schatz. <lacht> Runter von meiner Matte runter von meiner matte ich zeige euch noch mal meine matte oh. ich hatte euch glaube ich, das schon mal auf instagram gezeigt ich bekomme nach drei monaten immer noch anfragen zu der pranamat eco deswegen zeige ich euch das jetzt hier noch mal weil dann kann ich immer direkt auf mein video verweisen was ist die pranamat eco meine kleine maus schläft ich hoffe sie wacht jetzt nicht auf ich habe nämlich jetzt auch noch meine übrigens mich fertig gemacht. Die tische fehlt noch ich habe meine Massagematte mit hochgenommen, ich habe die eigentlich immer unten. Das Kopfteil und das Fußteil, es gibt insgesamt drei Teile davon. Das Kopfteil und das Fußteil müssten <lacht> im Büro sein. Genau, weil ich muss mich zwischendurch immer mal hinlegen. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz, wie ich das Rückenteil für mich am besten benutze. Wenn ich nämlich gleichzeitig meine Beine so angewinkelt hochlage, am besten auf einer Couch oder so, dann kann ich ein bisschen mehr Druck auf dem Rücken ausüben. Das reicht eigentlich auch ohne. Aber ich mache es sehr gerne so. Und dann solltet ihr mindestens 15 Minuten drauf liegen. Ich lege mich dann sehr gerne nach der Arbeit, wenn ich dann nach Hause komme. Ich habe heftigste Rückenschmerzen aufgrund des Volumens meiner Brust. Und ähm, ich sitze den ganzen Tag im Büro. Ich habe sehr oft Kopfschmerzen. Oh, dieses Teil, ich, ich kann es euch nicht erklären. Es regt die Durchblutung an. Also das ist übrigens auch super für Zellulite geeignet. Also da werde ich demnächst dann auch mal in die Beine übergehen. Ähm, weil es einfach Sauerstoff in die Zellen transportiert. Und es macht eigentlich ganz viele Dinge, Leute. Ich habe noch nie, ich habe noch nie ein Produkt beworben, wovon ich wirklich so viel ähm, positive Resonanz bekommen habe. Ich hab, glaube, jemand hat mir sogar mal geschickt, dass sogar die Kitty da drauf liegt, also die Katze von denen. <lacht> das war richtig geil. Es ist einfach mega entspannt, Leute. Es wird wehtun, ich sage es euch jetzt schon. Aber danach, ne? Danach das Gefühl ist, als würdet ihr aus einer einstündigen Massage kommen, promise und ihr merkt direkt eine Erleichterung. Also die Schmerzen sind bei mir zum größten Teils dann weg und ich spüre einfach Wärme und also wie soll ich es ausdrücken? Ein Hauch von Leichtigkeit, versteht ihr? Oh. Genau. Ich habe übrigens Julia auch eins zugeschickt gehabt, ähm, weil ich wusste, sie mag sowas definitiv. Und sie ist begeistert davon. Also wie gesagt, wenn ich abends nach Hause komme, liege ich die meiste Zeit immer hier drauf. Und das Kopfteil ist auch super. Es ist qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Qualität hat wirklich seinen Preis. Und wenn ich hier mal reinschaut, zeige ich euch auch nochmal. Dann sind hier zum Beispiel Kokosfasern drin. Schaut mal. Also es ist Super super natürlich, weil ihr müsst auch darauf bedenken, ihr müsst bedenken, ihr liegt mit nacktem Körper drauf. Auch die Materialien, die hier drauf sind, die sollten sich natürlich nicht abnutzen. Und der Kunststoff, der geht ja auch ein bisschen in die Haut, also es piekst, sollte natürlich auch keine Schadstoffe haben. Und deswegen ist für mich Pranamat Eco die beste Lösung. Probiert es einfach mal aus. Äh, dieses Produkt gehört definitiv zu den Produkten, was man sich einmal kauft. Und sehr sehr sehr lange benutzen kann ähm, ja der preis ist ein bisschen höher aber ich habe äh, einen wieder einen rabattcode der letzte ist glaube ich drei monate her den code füge ich euch in die infobox ein, rein da könnt ihr auf jeden fall mal äh, infos zu der pranamat euch holen genau so jetzt gehe ich mal runter und schaue was die kiddies so machen und die hose ist mir jetzt mittlerweile zu locker <lacht> rutscht einfach nur noch, das ist natürlich ein super schönes Gefühl, muss ich sagen, ja, hammer <lacht> Aber es sieht nicht mehr schön aus, sagen wir nur so. Ich glaube, hier sieht man es einfach besser, genau. zwischenzeitlich übrigens den mega hausfall das seht ihr auch mal hier hier kommen so extrem viele babyhaare gerade und es sieht immer aus als wäre ich nicht dahergerichtet ich hatte ein riesen eisenproblem leute und ich habe jetzt vom arzt so ein eisenpräparat bekommen und seitdem ist das definitiv gestoppt also ich hatte zwischenzeitlich eine kurkuma pause gemacht habe jetzt wieder angefangen aber ich denke mal schon, dass es am Eisen liegt, weil ich hatte, glaube ich, einen Eisenwert von 6 oder so. Das ist schon relativ wenig. Genau, muss dann einmal am Tag so einen Drink trinken, aber der hat extremst so meine Zähne verfärbt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich versuche das jetzt irgendwie so zu trinken, dass ich nicht das Zeug nicht in Berührung mit meinen Zähnen kommt. Das braune Rezept findet ihr übrigens bei mir auf Instagram. Das ist das, was wir auch im, im Eisladen immer gemacht haben. Da braucht ihr auf jeden Fall Schattenbobbeln. Ja, ich glaube, so hieß das, ne? schnell für. Ich habe hier noch gefrorene Wischne. Ähm, und die braucht ihr dafür auf jeden Fall. Ähm, ich hab, und Schokolade natürlich. Ich hatte keine Schokolade mehr da und habe gerade welche bestellt. Die sollte dann auch gleich kommen. Ja. Ne, hier lang. Ich werde jetzt Hamza schlafen legen. Sara hat schon Mittagsschlaf gemacht. Jetzt ist Hamza dran, ne? Genau. Mach mal zu. Mach mal zu, mein Schatz. Ne, zu. Ach, und eben habe ich gerade die Info erhalten, dass wir am ersten, zweiten oder dritten, neunten umziehen sollen. Das ist glaube witzig, ich war vor kurzem da, das sah da aus wie Müllhalde. Wenn die das jetzt noch bis dahin hinkriegen, dann Hut ab, aber ich glaube eher nicht. So, ich habe jetzt äh, den Brownie im Ofen. Echtzeit eigentlich 10 Minuten mit Kindern, eine Stunde. <lacht> ja, Der eine klettert auf den Tisch, der andere auf den Stuhl, der andere äh, schreit, der andere was weiß ich was. So, in einer Stunde habe ich es jetzt geschafft, den Kuchen äh, in den, den Brownie in den Backofen zu schmeißen. Wie gesagt, das Rezept gibt es auf Instagram, Ebro ergenet in den Highlights. Lecker. So, Sami ist gerade diese Stühle, hier diese Noppen besorgen gegangen vor unten. Immer wenn wir diese Stühle so ziehen, guck mal, wie laut das ist. Ich weiß zwar nicht, ob es das dann verhindern wird, aber das ist schon ultra, ultra nervig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Tamsa malt gerade mit dem Stift die Tür an. Gut, dass da nur Wasser drin ist. Wer mich auf Instagram fleißig verfolgt, der weiß, dass Sade letztens alles in der Wohnung bemalt hatte. Sade. Sade verfolgt die Katze. Wir sind jetzt jetzt hier noch, es ist kurz nach acht, nochmal ein bisschen im Garten. Wir genießen den Sonntagabend. Da haben wir übrigens die Katze, die letztens verloren gegangen ist. Und die Nachbarin ist einfach in unser Haus rein und hat die Katze gesucht. Und da ist mein Mann ausgeflippt. Die ist dann einfach morgens hier rein. Und mein Mann lag da auf der Couch. Um sieben hat die Katze gesucht. Das geht natürlich gar nicht. Genau, auf jeden Fall ist sie hier das Gerüst runtergeflogen. Und hatte dann auch leider mh, Nasenbluten und so. Aber jetzt geht sie wieder gut. Ist jetzt schon weg, ich war schon voll so wisst ihr, für einen Elternteil ist es auch nicht einfach, sein Kind dann abzugeben ähm, da wir auch noch nicht umgezogen sind und keinen Kindergarten haben ist es als berufstätige Mutter jetzt heißt, auf jeden Fall meinte meine Schwiegermutter ja, er hat jetzt geweint, jetzt kommen sie doch zurück <lacht> ja, irgendwie freue ich mich jetzt wieder, schaut mal meinen Ausschlag, seht ihr das? oh, ganz schlimm ich werde da jetzt, ähm direkt. pro ist 20%. Das ist ein bisschen über Ja, das hinterlässt ein bisschen gelbe Flecken, aber es ist so das wirksamste. Bro, übel, ey. Übel. Gut, ich würde jetzt sagen, ich beende das Video. weil die müssten jeden Moment eintreffen. Ich muss jetzt noch die Betten machen. Boah, Leute, schaut mal. Also das Zeug habe ich echt nicht vertragen. <lacht> genau, ich muss jetzt noch Betten machen. Wir haben es jetzt kurz vor zwölf. Spielmaschine läuft. Sade schläft. Genau. Dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. <lacht> Tschüss.